Wir nehmen alle Platz weg. bei mhm. Eltern oh. <lacht> <lacht> mit dem Rüssel. Der Bus ist so gut wie fertig, ne? Ja. Hey Kate, die neue Worte, Woche Woche so die neue Woche ist gestartet und du stehst wieder <lacht> im Küchen und Bachs sind Kuchen. Ja, man könnte meinen. Man könnte meinen? Hier ziemlich sind, essen wir nur noch. Es <lacht> fühlt auch echt so. Also wir sind schon echt viel am Essen. Ist aber auch schönes. Genau, ich habe nämlich heute die Großeltern eingeladen, alle. Ja. Und Alex Marie und wenn man essen. Und dann gibt es einen Kaffeekuchen-Klatsch im Garten. Ah, also, da freue ich mich. Das Wetter ist, ist fertig, bestens übrigens. Wetter. Ja, hier wird ein Rhabarberkuchen gemacht. Der Streusel kommt noch Mit drauf, Vanillepudding, ne? Pudding, so. Ja, und dann geht er in den Ofen. Es wäre fast missglückt, weil ich nicht, weil ich den Pudding falsch angerührt habe. Ja, ich hatte aber... Ich habe die aber, Anleitung nicht gelesen, wie man einen Pudding macht. Ja, ist manchmal aber schlau, ne, das zu machen. Ist aber trotzdem noch gelungen, zum Glück. Ist, ich habe ähm, gerade gelesen, man sollte ihn danach vier Stunden stehen lassen, abkühlen lassen. Am besten über Nacht sogar. Die Gäste kommen, es ist Viertel nach eins. Ja, die kommen ja schon in zweieinhalb, drei Stunden. Hm. Ah ja, das geht trotzdem, glaube ich. Wir versuchen es mal, oder du versuchst mal. Und sonst hast du hier noch ein äh, Zwetschgen gemacht, ne? Ja, wie letzte Woche. Ja, wie letzte Woche. Ha, herrlich. Okay, dann. Und was machst du? Ich äh, würde ein bisschen was für die Arbeit machen. Und dann natürlich schnell wie möglich hier raus und das schöne Wetter genießen. Ab in den Garten. Ich mache mich jetzt erst noch mal auf dem Weg ähm, nach oben zu dem Dachboden. Da haben wir nämlich ähm, all unsere Sachen gelagert oder das, wir, was wir zumindest behalten würden, ähm, was wir nach der Reise dann wieder benötigen könnten. Und da haben wir aber auch ein... Ähm, wie heißt dieses Spiel mit diesem Ballnetz? Äh, Spikeball? Genau, Spikeball. Gelagert und ich schaue mal, ob ich es finde kann zwischen den Kartons weil es wäre schön, wenn wir das noch im Garten spielen können. Alex und Marie können kommen auch und dann bestimmt auch Bock da drauf. Also schauen wir mal. So. Und hier finden wir dann der ganze Krempel alles in Boxen, <lacht> wir nehmen alle Platz weg, bei geht's Eltern, jetzt sind wir aber ganz froh drum, dass wir das hier gelagert lagern dürfen, aber jetzt mal schauen, ob ich überhaupt irgendwie dadurch das Spiel finden kann. Okay, nee, ich komme unmöglich ran. ich bin echt äh, versucht ähm, irgendwie da durchzukrempeln und so, aber ich, ich sehe es nicht mal, es ist zu viel Aufwand. Es gibt aber, was auch sehr cool ist, eine Tischtennisplatte. Und da muss die mal herhalten. Schau ich mal, ob Kate Lust hat. Aber nur ein Tischtennis im Garten, das ist doch auch schön schön. Ja, das kommt dann nächstes Mal wieder, wenn wir mal zurück sind. So, ab in den Garten, Zeit für Kuchen. Hey, da bist du ja. Willkommen im Garten. Du hast alles vorbereitet. Ja, nicht ich alleine, alles. Aber, ja. Aber du hast schon viel gemacht und äh, wie ist deine zweite Kuchen noch gelungen? Hat es geklappt? Gut geworden, ja. Ist gut geworden? muss nur noch schmecken. Ach, sehr gut. Also er hebt, der fällt nicht auseinander, läuft nicht davon. Tisch ist schön gedeckt. Die Wiese lädt ein. Ähm, ich habe geguckt oben nach dem... Ähm... Findest du nicht? Nee, kann ich nicht finden. Also ich sehe es nicht mal, das ist echt ja. zu voll da zu viel Auf Aufwand, das jetzt alles rausnehmen nur für ja. dem Spiel. Nee, okay, Wir können, äh, Ich habe gesagt, spielen. genau, ja, ich kann mal eine Runde Tischtennis gegen dich spielen. Ja, dürft ihr raten, wer gewinnt? Ich, ich. <lacht> jetzt äh, warten aufs Besuch und dann äh, kannst losgehen. Ja, ich habe Hunger. Lecker. Der Pool läuft sogar schon. Und es ist auch echt Bikini-Wetter. Richtig heiß, ne? Auch das Abkühlung. So, das ist der Rhabarberkuchen. Und die geht noch kurz vor dem Besuch kommt in den Kühlschrank, dass er noch schön abkühlt. Ja. Der ist noch ein bisschen lommelig, Der ist noch lommelig, ne? weil der so warm ist. Oh. Ist da Platz? Unten vielleicht, oder? Nein. Upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say, if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. <sighs> <laughs> Would you follow me to watch? So, die Tischständig ist aufgebaut. Ja. Ja. Und ich mach dich fertig. Das sehen wir da mal, ne? Also, wir haben es so aufgebaut, dass wir noch einige Maße in der Schatte stehen, weil es ist so warm. Genau. Und wir haben unser Besuch irgendwie äh, da gelassen. Die sitzen alle noch äh, gemütlich am Kaffee und Kuchen. Aber wir müssen uns ein bisschen ausbauen. Ja. ja. Also viel Spaß. Und Erfolg vor allem, weil das brauchst du. Mhm. <lacht> also komm mal dann. Oh. Uh, Ich hab gewonnen! <lacht> aber ganz knapp. Ganz aber knapp, mit 13.11 Ja. Und jetzt müssen wir uns kurz in den Schatten. Mit, mit ja, das stimmt. Ja, cool. Und jetzt gibt's. Das war auch erst der erste Match, aber wir müssen uns im Schatten stellen, weil es ist einfach zu warm hier. Ja, ja, Unglaublich. Ja. Jetzt gibt Wasser. Und dann schau ich mal äh, ich ich den zweiten Satz gewinnt. Ja, wer noch, sich noch so traut gegen mich. <lacht> Sind die Großeltern auch ping-pong? Wer traut sich gegen mich? Oh, ja. Nein? Okay. Er nicht dann. <lacht> Nächster Gegner, wie sieht's aus? Ja, so, wir spielen einfach um den Spaß. Ach, er spielt noch einen, okay. Das klappt ja gut. So, Schatz, du wolltest, dass ich die Kamera hole, damit ähm, die Leute nicht Damit wir mal wieder das Essen filmen, weil das... Achso, jetzt dachte ich, damit die nicht denken, dass ich mich immer nur ums Essen kümmere, dass sie sehen, dass du auch mal ab und zu was machst. Achso, ja. Kai hat sich zugestellt. <lacht> am Schluss macht es sich richtig nützlich, der Kai. Halt. <lacht> Extra fürs Video. Ja, ja. Und es gibt Flammkuchen, das haben wir ewig nicht mehr gehabt. Sieht richtig geil aus mit das rote ja was da drauf rote Beete Fenchel dann, äh, Fenchelbirne und so ein veganer Speck Feta ja ja sehr gut Flammkuchen ist gut also aus. das ist schon wirklich schwäbisch oder Nein. Mhm. Ah, okay. aus dem Elsass kommt es doch ah, oder ja okay ich kenne es halt von hier in ich Holland kennt man auf jeden Fall nicht noch nie gegessen dafür hier umso öfter hier. und dann war ich direkt hin und richtig weg. Fan hin und weg genau eine Liebe ja, für sich. So, wie ich direkt hin und weg von dir war. Ach, Schleifst dich wieder ein. <lacht> Finishing Touch. Da sind da jetzt noch so ein veganer äh, Käse. Reibekäse drauf. Und Walnüsse noch. Ja, also bereit? Da kannst du hinter den Ofen. Bereit. Und hier? gibt es ein Salatsoße mit frische Kräuter? Bin die Kräuterfee. Und ich Kräuter gepflückt im Garten. Sehr schön. Ja, ja und so schnell sieht man auch wieder am Tisch. Lecker. Also Kate, mich darfst du schöpfen, ja. When Hey Kate, was machst du da unten? Was machst du da unten? Aha. Hier oben auf der Terrasse. Also ich komme mal runter, dann lasse ich es sehen, wir sind jetzt mal die Busse am Umraufräumen. Der ist jetzt komplett leer. Und da können wir uns nochmal neu sortieren, bevor es dann äh, wieder losgeht. Hier steht der Garage schon. Äh, einiges voll mit Zeugs, was alles rausgekommen ist. Wir haben das einfach mal so in Kisten und sagen, alles was wir gefunden haben, so Kisten und Tüten ähm, rausgeräumt. Und dann sieht das gute Stück hier auf Räder dann so aus: also ganz leer, ganz, ganz leer. Und da wird gesäugt, gesaugt mit dem Rüssel. Das ist lustig, ne? Das lässt sich ja voll wow. Oh, mega. Warte. Das ja, gerade hier oben haben wir auch Essenssachen, also so Trockensachen, Nudeln, Linsen und Zeug. Mhm. Und da lagen überall Linsen und keine Ahnung was rum. Und ich war erst hatte ich den Aufsatz, aber das geht nicht, weil dann will ich so da oben rein und dann ist das Dach im Weg und da ist der Rüssel optimal. Ja, sieht lustig aus, aber funktioniert anscheinend auch der sehr gut. hat aber bei uns keinen Platz auf Reisen, das mitzunehmen. Nee, Egal. braucht man auch Brauchen nicht, nicht. Nee. wenn man es nicht sieht, so ne, wenn man dann einmal macht, wenn man jetzt wieder die Zeit hat, ganz gut. gut und ihr äh, ist fast fertig. Fast ja Wir hatten doch das Problem mit unserer Lampe, habt ihr vor ein paar Videos gesehen. Stimmt, dass, ja. wir blenden euch das Video mal ein, falls genau. ihr das Video nicht gesehen habt. Und zwar ging das Licht nicht mehr aus, mit der, es ging nur über eine Fernbedienung, jetzt hatten wir immer die Sicherung rausgezogen weil wir das Licht nicht mehr anders ausbekommen haben. Äh, wir dachten, es liegt an den Batterien von der Fernbedienung, haben wir jetzt neue gekauft. War nicht das Problem. Das heißt, was war dann kaputt? Der Empfänger. Genau, der Empfänger Und der hat nicht getan. Die habe ich ausgebaut. Ein Schalter gebaut? Ja. Das heißt? Tada! Es ah, dauert immer ein bisschen, mit Verzögerung kommt er. aber er tut. Aber der Nachteil ist, es ja? hat nur noch eine Helligkeit. Genau, kann, ich, ich, ich hatte ein so Dimmer einbauen geil. können, aber es war mir jetzt äh, zu viel Aufwand, deswegen haben wir einfach einen Ausschalter. Wenn wir es benutzt hatten, hatten wir es auf der niedrigen Stufe, weil das so genug Licht war. Und jetzt ist nur dieses sterile, helle Licht. Es tut mir leid, ich kann es immer noch umbauen, aber für jetzt okay, tut's es das. Ja? Das Licht ist auch gebot. Stimmt, aber wir haben keins. Das, heißt, es bleibt. das bleibt erstmal so. Ja, wir haben da zum Glück zwei und das funktioniert auch immer gut. Ne, die kann man so schwenken. Ja, solange das nicht kaputt geht. Ja, das ist dann auch das Einzige, was vielleicht nicht funktioniert. Ja, oder dein Mann mal ab und zu nicht. Aber sonst <lacht> geht's gut. Yes, jetzt, jetzt ähm, äh, lange genug geschwätzt Wir, wir äh, weiter, weil du bist eigentlich fast fertig. Ne? und dann räumen wir alles rein yes. wieder. Das Mega. Wieder aus wie unser Bus. Ja. Ein bisschen nackt ausfindig. Schon, schon nackt, wenn man so irgendwie von vorne nach hinten durchgucken kann. auf Aber es ist, mal gut, es ist gut, dass es so warm ist, dann trocknet alles mal gut. Ja, das ist schon richtig geil. Lassen, wir, das stand ja auch auf so Feuchtigkeit vom Kochen, das steigt alles so hoch. Ja. Auch die Kleiderschränke, auch die Kleidung, die man, die einfach sauber war, hat so einen bestimmten Geruch gehabt. Ja. Ähm, deshalb, das können wir jetzt mal schön durchlüften lassen. Schön durchgelüftet. sind wir auch. Und dann, äh, was das auch? Wir gerade <lacht> laden ein. Du bist bereit, wir haben jetzt äh, heute Mittag nicht mehr gefilmt, ne? Nee. Aber Zeigen euch morgen, aussieht. Aber wir waren erfolgreich, das meiste ist schon rein. Ja, und du ich siehst jetzt frisch gut. aus. Wir gehen Freunde besuchen. Verbringen äh, mal wieder einen schönen Abend zusammen oder mal wieder endlich mal wieder. Und ja. äh, da freue ich mich drauf. Was? Das ist äh, ein Fleck, glaube ich. Mhm. Das ist nicht nass. Hm. Kommt gerade frisch aus der Wäsche und sieht jetzt schon irgendwie äh, <lacht> fleckig aus. Naja, was ich noch sagen wollte, wir waren gestern Abend übrigens ah ja. im Neckertal, weil wir haben von Alex eine Drohne ausgeliehen bekommen und üben jetzt mal fliegen, damit wir jetzt, wenn wir losgehen, auch mit Drohne losgehen können. Und schöne äh, und Aufnahme Aufnahmen machen können. Ja, letztens haben ja äh, Franzi und. Äh, Jonas, äh, Jonas äh, damals wo wir drei Wochen mit unterwegs waren aus Sardinien und das hat uns so gut gefallen, also die Bilder. Mm -hmm. ähm, ist auf jeden Fall richtig geil, dass wir jetzt auch einen Drohnen dabei haben und äh, wir blenden mal ein bisschen Bilder ein, dass ihr seht, wie wir schon geflogen sind. Das ja. ging schon, aber das braucht schon ein bisschen hat noch Potenzial Fotoschein nach oben. Nach oben <lacht> ja. Und Alex, danke dir, richtig cool, ja, dass wir die dabei haben. <lacht> ocean is near but you dug a hole and buried my fear and we scattered like trees sometimes in life, but I'm down all the time to wait but still the trouble by Trouble so, Wir zeigen es euch mal. Der Bus ist so gut wie fertig, ne? Ja, sieht wieder voll aus. Schön, das Bett ist schon gemacht. Danke dir übrigens. Ich war nämlich heute Morgen frühstücken mit zwei Bitte? Freundinnen und in der Zeit hat Kai das Bett bezogen und seine Kleider eingeräumt. Genau, dann bin ich morgen bereit vor den äh, Fahrt oder dann äh, ja, das Weiterfahren. Genau. Ich äh, kann es kaum erwarten. Ja, Wir freuen uns wieder, ja, dass es weitergeht. Einfach wieder im zu schlafen, schön, es war unterwegs schön zu sein. Hier, aber es ist auch wieder schön fahren. Ja, ich habe es auf jeden Fall richtig genossen. Wir haben auch echt schön Zeit genommen hier mit Familien, Freunden und. Ja. Es äh, hat echt gut getan, aber wir sind halt noch auf Reise und möchten noch ein bisschen mehr sehen Genau. und äh, deswegen äh, freuen wir uns darauf. Da ja, ich hoffe, äh, ihr auch. Ähm, lasst gerne ein Like da und äh, abonniert, wenn ihr das noch genau. nicht gemacht habt. Alle Videos äh, von unserer Reise, die wir schon gemacht haben, jetzt im Süden, diese Winter, findet ihr natürlich auf dem Kanal. Genau. Und äh, mehr ja. folgt. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Und äh, ja, dann bis nächste Woche. Bis dahin. Tachach. Dui, Dui.